5250 Teile, über 1000 Bauschritte, fast 700 Seiten Anleitung. Es gibt eine Menge, über das wir reden müssen. Fangen wir an. Wenn diese Zahlen hört, werden sie dem Set eigentlich nicht ganz gerecht. Ja, es sind nur 5.250 Teile, denn sehr, sehr viele Teile davon sind große Bricks. Das ist keine An Ansammlung von 1x1 Plates und Fliesen. Hier sind Bricks drin, große Bars, 2x4, 2x8, 2x12, äh, einfache, äh, einfache Bricks, 1x8, 1x10. Es ist gigantisch. Es ist unglaublich, wie viel Material in diesem Set verbaut ist. 4,2 Kilo bringt das hier auf die Waage bei eben 5.250 Teilen. Da ist richtig Volumen drin. Es wird wenig gespart. Es wird nur an ganz wenigen Stellen werden Hohlräume geschaffen. Es gibt Teile in diesem Set, die sind so massiv, dass man das Grinsen beim Bauen nicht mehr aus dem Gesicht bekommt. Und ja, es sind nur 1000 Bauschritte oder knapp über 1000. Aber in manchen dieser Bauschritten werden 40 Teile verbaut. Manchmal macht man eine Seite eine Anleitung auf und ist erstmal erschlagen, was man alles zusammensuchen muss. Und somit entsprechend sind auch knapp unter 700 Seiten Anleitung nicht besonders viel. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es während dem Aufbau dieses Sets äh, sehr große Unterschiede gibt. Es gibt Anleitungsteile. Die sind sehr ausführlich, wo ein Bauschritt wirklich nur ein oder zwei Teile sind, so wie man das zum Beispiel auch vom Marktführer kennt. Und dann kommen aber immer wieder in häufiger Zahl diese Seiten, wo es dann mal richtig groß und richtig aufwendig wird, wo man wirklich arbeiten und zählen muss, um den Bauschritt wirklich komplett so fertig zu bekommen, wie es gewünscht ist. Entsprechend muss man auch 14 Stunden Bauzeit anrechnen, 12 bis 15 Stunden. Ich selber kann gar nicht so genau sagen, wie lange ich gebraucht habe. Das liegt daran, dass ich die erste Hälfte im Stream gebaut habe. Bei mir auf dem Kanal, was natürlich etwas länger dauert, weil man ja ein bisschen abgelenkt ist und sich nicht mehr unterhält. Dann am Schluss aber, und das relativiert auch die Bauzeit, haben wir mit der ganzen Familie gebaut. Wir waren zeitweise zu viert an dem Set dran. Ich denke, das ist auch eine Zahl, die man ganz gut verarbeiten kann im Set. Ich schätze aber zu fünft müsste man auch noch ganz gut bauen können. Woran liegt das? Die Anleitung ist so konstruiert, dass man Anfang bis Ende durchbaut. Es ist ja ohnehin ein PDF. Es gibt nicht mehrere PDFs. Allerdings kann man bestimmte Bauschritte separat angehen. Als Beispiel, wir haben eine Person hat diesen Teil gebaut, das Obergeschoss und das Dach. Eine Person hat das mittlere Geschoss gebaut und eine Person hat hier unten weiter dran gearbeitet. Eine Person hat beim Suchen geholfen. Das könnten auch noch mehr sein. Auch die Bäume kann man separat bauen. Insgesamt von den 1000 Bauschritten gehen ungefähr 300 in die ursprüngliche Basiskonstruktion. Das ist auch das, was ich im Stream gebaut habe. Am Anfang im Grunde die Felsenkonstruktion und das Kellergeschoss. Dann ungefähr 300 Bauschritte gehen in die Palisade rein. Das ist auch der Teil der Anleitung, wo wirklich ein Bauschritt oft nur ein bis zwei Teile sind. Dann ungefähr 130 Bauschritte hier oben und 170 hier für die Mitte. Das Set ist massiv, es ist groß, ich sagte schon, es sind eigentlich nicht nur die Felsen, auch wenn man sich das Haus anguckt, das ist komplett in Doppeln-Noppenbreite, ähm, ganz massiv gebaut. Dieses Set wird im Anspruch, eine Burg zu sein, eine Festung zu sein, wirklich gerecht in seiner Massivität. Es ist ein Mittelalter-Set, es gehört damit zur Familie, wo auch das Gasthaus zum Goldenen Kelch gehört. Da ist es jetzt das vierte Set, das heißt, Bluebricks hat ja noch zusätzlich zu diesen beiden Momentan eine Wassermühle und eine Schmiede, beides auch sehr schöne Gebäude, plane ich, habe ich schon oft gesagt, auch hier noch im Kanal zu bauen. Sie haben außerdem angekündigt noch einen Bauernhof. Der Bauernhof liegt teilemäßig zwischen knapp über 5000 hier und den eher so rund um 2000 den anderen Gebäuden. Das heißt, der Bauernhof wird, glaube ich, so bei 37 liegen. Allerdings planen Sie schon jetzt, haben Sie auch angekündigt, Erweiterung für diese Burg. Die erste, die angekündigt ist, ist ein Bergfried noch mal ein Turm, der das Set noch mal erhöhen sollte. Das sind noch mal 2000 Teile. Dann ist man hier schon bei über 7000 Teilen. Die beiden Bäume werden dann rausgenommen. Und da, wo jetzt die Bäume sind, kommt eben der Bergfried hin. Das ist Mittelalter. Allerdings würde ich sagen, anders als die anderen Gebäude. Das sind ja Fachwerkgebäude, die einfachen Handwerkern oder Bauersleuten gehört haben. Diese Gebäude, die für Adlige gebaut wurden, sind natürlich und eben auch aufgrund ihres Festungscharakter so stabil und so robust, dass, wenn man sich heute umschaut, in fast jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland solche Türme, solche Gebäude immer noch stehen, die heute als Standesämter dienen, als Stadtmuseum oder vielleicht auch als Konzert- und Kulturräumlichkeiten. Dementsprechend, wenn man vielleicht die Holzkonstruktion wegnimmt, Lässt sich dieses Set auch noch ganz wunderbar in einer Citylandschaft oben auf dem Turm, vielleicht sogar mit LED-Spot-Beleuchtung angeleuchtet, so wie das viele Kommunen in Deutschland heute machen mit ihren historischen Gebäuden. Also, ich glaube, da ist noch einiges mehr drin als einfach nur im Mittelalter. Ähm, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Set. Es ist, wie ich schon angedeutet habe, wirklich sehr, sehr massiv gebaut. Von, den, von der Bautechnik her ist es durchaus sehr kreativ. Ich werde gleich noch ein paar Highlights zeigen. Ganz interessant sind hier diese Felswände. Man kann, wenn man jetzt sich diese hier in etwa anguckt, dann gehört quasi ungefähr bis hier, bis zur Hälfte. Das gehört zum inneren Bereich, da wird von innen quasi hochgebaut. Da verwendet hier, das kann man jetzt nicht so gut sehen, verwendet Bluebricks auch teilweise klassische Felsformteile, um in der Mitte und wahrscheinlich ein bisschen Gewicht und Volumen zu sparen. Dann aber ab hier, dieser gesamte Teil wird massiv gebaut. Hier wird Schicht um Schicht, Plate, Bricks Teilweise hier unten kommt man auf 8, 9, 10 Schichten, wird das hier Stück für Stück hochgebaut und dann wird das ganze Teil von der Seite herangesetzt. Das macht man dreimal. Und wie ich schon gesagt habe, wenn man an seiner ersten Felswand ist, kriegt man das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, weil hier so massiv mit Steinen gearbeitet wird. Das hat auch richtig Gewicht. Was man da am Ende in der Hand hält, ist wirklich ein Plotz aus Klemmbausteinen. Beim ersten Mal genial, beim zweiten Mal witzig, beim dritten Mal denkt man sich dann allerdings schon, also 1, 2, 3 Wände. Beim dritten Mal denkt man sich dann schon, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das Set an sich, also dieser Kern, auf dem auch die, das Gebäude steht, ist ähm, in der Doppelschichttechnik, in der Sandwichtechnik erstmal hochgezogen. Das heißt, man hat eine Schicht Plates, dann Brick, dann wieder Plates. Diese Doppelschicht hat den Vorteil, dass an den Außenseiten oder durch ist dass an den Außenseiten Brick Modifies gesetzt werden können, wo man dann auch hier unten im Flachen entsprechend, die Baurichtung ist ja hier, also die Baurichtung ist ja nach außen hier, wenn man so will, und dann kann man das eben schön ransetzen. Ja? Teilweise eben auch natürlich mit Pins, teilweise einfach mit Brick Modifies dran gesetzt. Ähm. Insofern steht dann, das merkt man eben auch natürlich hier mit der Rampe, der eigentliche Burghof, wenn man so will, ist dann eben zwei Plates und ein Brick hoch. Ist aber, glaube ich, auch ganz gut geeignet, um, wenn man Richtung Beleuchtung ein bisschen kreativer werden will, zum Beispiel durch diesen doppelten Boden die Verkabelung zu ziehen. Komplett unsichtbar, das könnte ganz praktisch sein. Dann also 32 x 32 Noppen, von außen wird eben, äh, werden die ganzen Felsen dran gesetzt, was am Ende des Tages Zugbrücke hochgeklappt auf ein Set, man auf ein Set kommt, das 36 cm breit ist, 38 tief und ziemlich genau 30 cm hoch bis zum Dachfürst. Der Baum ja, hat ziemlich genau dieselbe Höhe, wie gesagt, der Bergfried wird Bisher sind nur, ähm, den, der, ist noch nicht, der wird noch nicht geliefert. Insofern genau weiß ich es nicht, aber ich schätze mal, dass der noch 7, 8 Zentimeter oben drauf setzt. Gut, dann kommen wir zu dem wahrscheinlichen Highlight. Man hat eben hier Felsen etc. und dann äh, das Hauptgebäude. Hier das Dach, das ist von den Bluebricks Mittelaltergebäuden würde ich sagen, von der Konstruktion her, tatsächlich dem Gasthaus am ähnlichsten, Na, du gehst mal ein bisschen zur Seite, ist eine tolle, allerdings schlichte Dachkonstruktion, wo aber auch hier wieder Bluebricks überhaupt nicht an Teilen gespart hat, das heißt auch hier drin alle Balken gefliest, obwohl man es ja eigentlich kaum erkennen kann. Aber trotzdem für den Klemmbaustein-Enthusiasten ist das eine schöne Sache. Auch hier, da ist noch so ein kleiner Mini-Dachboden drin. Auch das ist sauber gefliest. Die Dachkonstruktion sagte ich ja schon ähnlich wie dort drüben. Das heißt schwarze Fliesen, ähm, schwarze Slopes. Allerdings, anders als dort, wurde wirklich gar nicht an Steinen gespart. Das heißt komplett durchgefliest bzw. durchgesloped. Kann man natürlich verargumentieren, reicherer Haushalt, da war wahrscheinlich eine Ritterfamilie, die drin gewohnt hat. Konnte sich vielleicht ein etwas hochwertigeres Dach leisten. Aber ich glaube auch einfach, Bluebrix hat bei diesem Set ganz einfach entschieden, keine Kompromisse mehr bei den Steinen zu machen. Das Ding ist wirklich, da, da gibt es kaum eine Stelle, wo man der Meinung ist, da hätte man noch mehr machen können. Ähm, tatsächlich fällt mir keine einzige Stelle ein. Vielleicht der ein oder andere wird was zu meckern haben. Aber das ist Steinebombast pur. Und selbst dieses einfache Dach mit einer Balkenkonstruktion hat schon richtig Gewicht. Wo wir gerade hier sind, sagen wir was zur Steinequalität. Insgesamt war dieses Set absolut tip top. Bei über 5000 Steinen habe ich nicht einen einzigen Stein gehabt, wo ich mit der Klemmkraft nicht zufrieden war, mit dem Finish des Steins nicht zufrieden war. Die sind einfach tip top, Kann man nicht anders sagen, was definitiv so ist. Anders als wenn man es jetzt zum Beispiel mit Kobi oder mit Lego fett leicht, haben die Fliesen nicht denselben Glanz. Ich habe schon beim Gasthaus gesagt, dass das aus meiner Sicht positiv zu sehen ist. Ich denke, der Glanz, den beispielsweise Lego hat, macht bei Lego Friends oder auch City. Bei bunten Sets, ähm, poppigen Sets macht das sehr viel Sinn. Dann ist dieser Glas-Look sicherlich, gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut. Aber hier im Mittelalter, die Dächer, die Wände, das Fachwerk ist nicht aus Glas gemacht und aus Edelstahl. Dementsprechend... Ist eine gewisse Mattierung aus meiner Sicht absolut positiv, ohne jetzt ins Vollmatte zu gehen. Es ist immer noch eine Form von Hochglanz. Ich würde es noch nicht mal Seidenmatt nennen, aber der Glanz, das Glanzfinish ist nicht ganz so da. Was mir allerdings bei diesen Steinen hier besser gefallen hat als beim Gasthaus, die Mattierung oder der nicht die Mikrokratzer, wie man auch immer es nennen will, ist ein bisschen gleichmäßiger. Bei dem Set hatte ich damals ja gesagt, im Video hatte ich manchmal das Gefühl, das sah so aus, als wäre jemand mit zu starken Reinigungs- oder Lösungsmitteln an den Teilen gewesen. Hier ist das eher gleichmäßiger. Es sieht gewollter aus, wenn man so will. Insofern, ähm, Daumen hoch für die Steinequalität. So viel besser kann man das gar nicht mehr machen. Natürlich von der Haptik ist das mit den Marktführern in der Richtung, was Steinequalität angeht, Lego und Kobi, nicht ganz vergleichbar. Aber es ist so nah dran, dass es beim Bauen überhaupt nicht stört. Das Einzige, wo man leichte Einschränkungen manchmal hat, ist, wenn es darum geht, Steine einzukanten, zu verkanten, in enge Stellen reinzugehen, dann merkt man manchmal, dass die Spaltmaße vielleicht nicht ganz so auf den auf dem, Mikrometer oder so perfekt sind da muss man manchmal ein bisschen mehr rütteln als man das jetzt bei anderen Anbietern kennt aber insgesamt ist das äh, noch mal besser als hier und selbst beim Gasthaus hat es mir sehr sehr gut gefallen so nachdem man dieses schon recht massive Dach uns mal angeschaut haben schauen wir uns das Obergeschoss an das hier ist das Schlafzimmer das ist entsprechend relativ schlicht gehalten wir haben hier ein Doppelbett wir haben hier ein paar Sitzbänke an dem Fenster. Auch hier wieder natürlich, Mittelalter gab es nicht wirklich Glas. Das heißt Fenster, in Anführungsstrichen, Öffnung und da baue ich es gleich auseinander. Ist mir schon mal passiert. Na, komm her. Das legen wir mal beiseite. Das heißt, kann entweder hier mit mit so Läden zugeklappt werden ähm, oder halt es ist es einfach von vornherein sehr sehr klein, schießschadmäßig ausgeführt. Das hatte ja zur damaliger Zeit, ich hatte es beim Gasthaus schon erzählt, ja nicht nur wie jetzt hier bei der Burg Verteidigungscharakter, weil die Gemeindebevölkerung selbst äh, vielleicht der niedere Adel, der so ein Gebäude bewohnt hat, sich nicht Glas leisten konnte. Das hat man vielleicht in Kirchen gemacht. Uh, ist das realistisch und aus meiner Sicht sauber dargestellt, dass nicht alles aus Glas ist. Und es gibt natürlich auch hier na, ein stilles Örtchen. Uh, das ist auch sehr, sehr nett gemacht. Ist übrigens ganz hübsch. Ich muss es jetzt mal kurz zeigen. Ich glaube, ich werde keine Nahaufnahme davon machen. Uh, hier ist die Toilette. Hier hat der Designer sich die Mühe gegeben, unschwarze um schwarze Steine hinzumachen. Naja, man kann sich in etwa vorstellen, was da passiert ist uh, bei den Steinen direkt unter der Toilette. In Anführungsstrichen. Das ist eigentlich lediglich am Mauerwerk des Haupthauses. Es wurde mit schwarzen Stein dann nicht weiterverfolgt. Das Thema muss auch nicht sein. Sehr, sehr schönes Obergeschoss. Man sieht hier schon Stichwort Steinebombast, Doppelnoppenbreite. Allerdings wirklich im Sinne mal 2 oder 2 mal X. Stein fast nur hier oben am First. Ähm, während hier drinnen alles in, Doppel, in Doppelwand gemacht ist. Das heißt, um hier unterschiedliche Farben zu erreichen, von innen ist das Zimmer in Tannen, von außen in Grau. Zu den Außenwänden muss man auch sagen, dass ich die sehr, sehr gelungen finde. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Bei vielen Mittelalter-Mocks ist das aus meiner Sicht auch durchwachsen dass man es hier übertreibt mit der Unregelmäßigkeit. Man will auf der einen Seite natürlich hier keine spiegelglatten Flächen haben, wie es auch einige Anbieter machen, wie es natürlich auch früher oft gemacht wurde. Einfach knallhart durchgebaut mit normalen Bricks, das will man nicht haben, aber ist zu unruhig zu machen ist manchmal auch. Also ich glaube, manche Designer sind ein bisschen over the top, und das finde ich, ist hier ganz, ganz toll gelungen. Es ist für mich eine ganz schöne Kombination aus A mit, mit vier Farben gespielt. Das heißt, hier sieht man es nochmal, manchmal hellblau, ansonsten halt dark bluish, light bluish und dark tan. Genau, das sind so im Grunde die Grundfarben, aus denen die Außenwände gemacht sind. Und mir gefällt hier, also der Designer hat den ganz tollen Job gemacht, einen Kompromiss zu finden, Mauerwerk aus damaliger Zeit ähm, realistisch darzustellen, ohne es zu übertreiben. Sehr, sehr schön. Äh, hier das Wappen der Familie. Wobei Wappen nicht, eher die Farben der Familie. Auch da so ein paar Fahnen. Ich glaube nicht, dass die das früher wirklich an den Gebäuden rumhängen hatten. Aber das gehört natürlich auch aus Sicht vieler einfach ein bisschen dazu. Stellen wir das auch zur Seite und kommen wir zum Hauptgeschoss. Und das ist auch baumäßig das Highlight der Burg sicherlich aus Sicht von, viele, von vielen das ist quasi der Hauptraum wo der Burgherr sein Dinner zu sich nimmt da ist ein Tisch, eine Bank ein ganz ganz toller Stuhl mit einer hohen Lehne und dann haben wir hier das Mosaik im Gebäude das heißt hier wird unglaublich viel mit Baurichtungsumkehr gearbeitet um ein Mosaik aus grünen Plates auf den tannengestrichenen gestrichenen Wänden zu machen da werden Blüten eingearbeitet das habe ich so in noch keinem Set gesehen, wahnsinnig kreativ, macht Spaß zum Bauen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Der gesamte Boden ist natürlich gefliest, aber eben hier nicht mit Holzbalken, das ist ein Steinboden, es ist eine Burg. Die Zwischendecken sind hier auch angedeutet als gemauert, ähm, ob es mit entsprechend natürlich dann Gewölbe drunter, um das dann auch zu stützen, ja, also keine Holzbogenkonstruktion. Hier wurde tatsächlich mit Steinen gearbeitet. Also die Familie, die hier gewohnt hat, die hat sich den Bau dieser Burg durchaus etwas kosten lassen. Hier auch mit einer schönen Tür, mit Portal. Was man von innen hier aus sehen kann, ist, hier wurde sogar mit Rot gearbeitet, das sieht man hier mal von außen. Also die Deko von diesem Raum. Auch der Kamin ist sehr, sehr schön dekoriert, den wir hier haben. Also, das gefällt mir alles richtig gut. Ja. Und das ist, ist wirklich auch sehr aufwendig zu bauen. Ähm, wobei man auch sagen muss, wird ja mal wieder gerne gesagt: Erwachsenen-Set, äh, diesen Bauabschnitt hat komplett mein neunjähriger Sohn gebaut. Also, Lego Star Wars Sets bringen auch die nötige Erfahrung, um dann sowas bauen zu können. Da spielt das Alter tatsächlich keine Rolle. Ähm, hat ihm auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und er hat das auch richtig gut hingekriegt wo ich gerade das Teil in der Hand habe, ähm, kleiner Caveat, ähm, hier hatten wir es tatsächlich, dass wir Fehlteile hatten, das heißt hier fehlen uns insgesamt in dem Ding drei Teile, ähm, wo man auch ausschließen kann, dass wir einfach nur Farben in vorherigen Bauabschnitten verwechselt haben, sondern die sind wirklich nicht da. Die werde ich bei Bluebricks entsprechend nachfordern, dass sie mir die noch schicken. Da fehlte eine Plate in TAN, TAN haben wir sonst fast gar nicht da, weil es das ja heutzutage kaum gibt. Und dann noch äh, ein, zwei Plate modifieds. Auch die Tür hier ist sehr sehr schön gemacht. Ähm, die kommt richtig, die kommt richtig nett rüber, wie so eine verzierte mit mit Eisenbeschlag verzierte schwere Holztür. Auch das hier ist natürlich ganz toll gemacht. Mit äh, diesen Säulen in dem Bogen, ähm, von innen sieht das fast noch besser aus, von außen kann man nur einen erkennen, von innen sind es drei. Hier sagte ich ja schon, der Toilettenausgang. Dieser Teil hier sieht natürlich ein bisschen unschön aus, das liegt daran, ähm, weil der Teil eben hier gegen den Felsen angeht. Und da kann man glaube ich auch mal ganz schön erkennen, so würde es aussehen, ähm, und so sah es ja auch früher oft aus, wenn man Mauern einfach nur aus Bricks hochzieht. Aber so sieht es dann eben aus in modernerer Bautechnik, die ich, wie gesagt, hier sehr, sehr gelungen finde. Sind natürlich in dem Gebäude auch überall Treppen. Hier geht die Treppe hoch im nächsten Stock. Auch da oben hatten wir eine Treppe, um nochmal hoch in, die, in den Dachboden zu kommen oder in die Bühne, wie man hier in Baden-Württemberg sagt. Also insgesamt sehr, sehr schön gelungen. Gefällt mir richtig gut. Hat auch richtig Gewicht. So, ähm, was ich glaube, ich habe es ja schon ein bisschen gedreht, was man natürlich auch klar sagen kann. Das ist aber bei all den Blubricks-Gebäuden so. Es gibt hier, anders als jetzt bei Modulargebäuden oft üblich, es gibt keine hässliche Seite. Ähm, hier auch noch, mein Sohn nennt es den Geheimgang, haben wir die, den Hintereingang. Das heißt, man kann durch die, auch hier hinten durch den Felsen durchgehen. Da ist da drin auch eine Tür äh, in das Untergeschoss, zu dem wir jetzt kurz kommen. Das Untergeschoss ist eben äh, ja, ein bisschen Mauerwerk sieht man von außen, aber das meiste ist wirklich man hat auch Mauerwerk natürlich zum Innenhof, aber das meiste ist, äh, wenn man so will, in den Fels reingesetzt. Wobei selbst da ist es eben nicht, wurde trotzdem sich die Mühe gemacht, komplett rundum hoch zu mauern. Also selbst wenn man die Mauern von außen nicht sieht, von innen ist das alles sauber gemauert. Ähm, auch hier wieder Doppelbrick äh, komplett, also Doppelnoppen. Äh, komplett, also auch da Wahnsinn, was da an Steinen reingeht und zwar an großen Steinen. Ich rede nicht von kleinen Plates, die haben wir auch zu Genüge. Einmal eins, Plates, Blüten, Teils, ist es alles da, ähm, aber hier wurde auch sehr, sehr massiv gearbeitet. Ganz tolle große Feuerstelle. Koch, ein ähm, Herd zum Kochen, ähm, Nahrungsvorräte, die typischen Käsestücke natürlich, eine Fackel, also da ist alles da. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass man, selbst wenn man den Doppelboden nicht nutzen will, sehr schön durch den Hintereingang äh, Kabel reinziehen kann für eine Beleuchtung und dann auch durch die Treppenhäuser kann man eigentlich, denke ich, das Haus komplett durchgehen sehr einfach beleuchten und von außen sieht man de facto gar nichts. Kommen wir zum Vorhof. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht oder fangen wir erstmal mit dem... Tor aus hier vorne an. Ich gucke mal, kriege ich das hier gerade hochgezogen. Genau, hier haben wir natürlich eine, ein Falltor. Das ist insgesamt, das ist aber nicht unüblich auch im Mittelalter. Das gab es, denke ich, in Historie oft. Auch viele Zinnen, die wir aus heutiger Sicht kennen, sind ja oft... Nochmal mal Wehrgänge drauf gesetzt worden in Holz. So ist es hier eben auch. Das eigentliche Haupthaus ist gut befestigt bereits. Ein Bergfried wird es auch noch mal geben. Wenn man hier vorne quasi den Kampf verloren hat, hat sich die Familie in den Bergfried zurückgezogen oder vielleicht hat sie es von Anfang an gemacht. Der war sehr, sehr schwer einzunehmen, hatte nur eine Tür, durch die man reinkam. Aber hier sozusagen eine vorgezogene Verteidigungsposition mit einer Holzpalisade. Die ist auch, ähm, hier kann man auch Minifiguren hinstellen, denke ich, wenn man das möchte. Also hier gibt es einen kleinen Wehrgang. Äh, genauso eben hier vorne das sozusagen das Turmhaus. Hier sind auch Türen drin, wie man sehen kann, mit denen man das Ganze verschließen kann, zusätzlich zu der Falltür. Das ist aber eine Holzvorkonstruktion. Wie gesagt, wenn man ähm, die Burg ein bisschen offener gestalten will, ist das vielleicht auch ein Teil, wo man sich überlegen kann, das wegzunehmen. Oder wo man vielleicht überlegen kann, Obacht, Blubrix hat angedeutet, es soll vielleicht noch mehr Erweiterung geben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier vorne noch ein bisschen weiter rausgeht. Der Burghof ist sehr, sehr klein und sehr überschaubar. Ähm, da ist ein ganz toller Brunnen drin. Ist übrigens so in dem doppelten Boden. Ist in der oberen Schicht ein Loch, dort wo hier der Eimer ist. Das heißt, man kann den Eimer ein bisschen tiefer hinunterlassen, so weit, dass man ihn ja, eigentlich gar nicht mehr erkennen kann. Das ist witzig gemacht. Ich habe mich am Anfang, als ich den Boden gebaut habe, gefragt, warum ist da ein Loch im Boden, was soll da denn rein? Das ist eben genau, dass man hier beim Brunnen den Eimer da rein hinablassen kann. Gut. Das war im Groben und Ganzen, was ich zu dem Set auch erzählen konnte und wollte. Noch kurz zu den Bäumen vielleicht. Ich sagte ja schon, wenn der Bergfried kommt, kann man die Bäume rausnehmen. Das sind so typische Bäume, wie sie heute modern üblich sind. Aus wahnsinnig vielen Teilen zusammengesetzt. Das ist aber alles de facto einmal eins. Slopes, Plates... Plate modifies etc. Mit anderen Worten, das ist alles so klein und filigran, dass wenn man diesen Baum anfasst, man schafft es eigentlich nicht, ohne dass man gleich fünf Teile in der Hand hat. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ich bin mir auch relativ sicher, dass der Designer wusste, dass er hier ohnehin seinen Bergfried irgendwann hinhaben will, denn sonst hätte er das hier oben vielleicht nicht ganz so gestopft. Das ist ein Kompromiss, eines der wenigen Designschwächen grundsätzlich von dem Set es sind wahnsinnig viele Teile, wahnsinnig viel Detailverliebtheit auf relativ engen Raum. Das heißt, es ist auch sehr, sehr schwer gepackt. Und tatsächlich diese Bäume hier rein zu boxieren, ohne dass sie einem halb auseinanderfallen, ist eine echte bauliche Herausforderung. Und bis jetzt ist es so, auch wenn ich hier mit der Kamera rund um dieses Set gearbeitet habe, sobald man dieses ähm, anfängt, also im Set zu arbeiten, hat man sehr schnell Grünzeug in der Hand. Und wenn man die Bäume berührt, hat man eigentlich fast auch immer Teile vom Baum in der Hand. Es ist ein Display-Set, es ist kein Spielset. Ja, Und die Arbeit macht es eben auch ganz hervorragend. Grundsätzlich bin ich mir relativ sicher, wenn man das ganze Grünzeug weglassen würde, ist das Set so massiv, da kann eigentlich nicht viel passieren. Das kann man auch gut tragen. Ähm, da, bin ich, da würde ich mir keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, das ganze Grünzeug, auch diese Dinger hier, dieses, weiß ich nicht, was es sein soll, diese Blätter... Das geht alles ganz, ganz schnell flöten, ganz schnell auch so diese Blumen mit den Blüten, das hat man halt schnell in der Hand und wie gesagt, die Bäume hier oben, das ist super eng. Also was ich mir auch vorstellen kann, als so eine erste kleine Modifikation vielleicht sagt man sich auch, die Bäume, auch wenn man den Bergfried nicht hat, die nimmt man hier gleich raus, stellt die extra daneben, dann hat man hier oben einfach ein bisschen mehr Fläche, ein bisschen mehr Raum, auch so zum Thema Minifiguren. Wenn man Minifiguren da unten in den Vorhof setzt, dann sind die halt auch gefühlt verschwunden. Die sieht man halt nicht mehr. Also wenn ich die jetzt reinsetzen würde, würdet ihr die jetzt nicht sehen. Hier oben hat man halt noch ein bisschen Displayfläche, wo man auch mit Minifiguren noch ein bisschen gestalten kann. Gut, ja, wie gesagt, man hat schnell Teile in der Hand. Ich werde jetzt mal hier was draufsetzen. Und dann gucken wir mal, ob wir das wieder einigermaßen hinkriegen. Das ist halt natürlich schon immer ein bisschen gefummelt, aber großer Vorteil, diese Gebäude sind so dermaßen massiv gebaut, dass aber auch nicht viel passieren kann. Wie ich schon sagte, ich wiederhole mich hier, das Set ist massiv gebaut. Es ist deutlich weniger filigran als jetzt zum Beispiel das Gasthaus. So und dann haben wir unsere Festung. an der man eine ganze Menge Bauspaß hat. Also ich glaube, das ist ein Set, nicht nur einfach, weil es quantitativ 12, 14 Stunden sind, ähm, weil es so eine lange Bauphase hat. Dann ist es für mich einfach ein Set, das so viel Bauspaß aber bringt, dass man leicht sagen kann, der Weg ist das Ziel. Es ist kein Set, wo man beim Bauen das Gefühl hat, oh mein Gott, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich sagte ja schon, wenn man so an der dritten von diesen Felswänden ist, dann denkt man schon langsam, okay, jetzt habe ich genug. Ähm, immer und immer wieder selben. Bautechniken angewandt, aber ansonsten kommt da überhaupt keine Langeweile auf, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich sagte ja schon, außer dass ich die Bäume ein bisschen dicht gefackt, gepackt finde, gibt es da nicht viel zu kritisieren an dem Set. Ähm, es gibt ein, zwei Kleinigkeiten in der Anleitung, wo es ein bisschen, ähm, ja wie es halt oft bei solchen Sets so ist, die aus so einem Designer kommen, ähm, teilweise sind die Anleitungsschritte ein bisschen schwierig zu verstehen, ähm, teilweise ein bisschen unnötig kompliziert, beim eigentlichen Design aber ist im Grunde alles sehr, sehr gut. Ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Wenn man diese Felsen ansetzt, dann sind da unten ein paar Bricks dran. Das soll im Grunde so eine Art Führungsschiene sein, die es einmal erleichtert, diese Wände dran zu setzen. Da man aber auch mehrere Pins hat, bringt es das eigentlich nicht. Und das geht glaube ich jedem so, nach allem, was ich höre, die Dinger, wenn man das, die Wand erstmal dran hat, dann fallen die ab und liegen dann da unten in diesem doppelten Boden drin und klötern drum drumherum. Ich, nach allem, was ich höre, alle machen es gleich, so habe ich es auch gemacht. Bei der ersten Wand macht man das noch, stellt dann fest, oh mein Gott, das klötert alles rum, will aber nicht wieder alles auseinanderreißen, ähm, aber spätestens bei der zweiten und dritten Wand lässt man es dann weg. Und ich würde insofern jedem empfehlen, lasst die Teile weg, dann habt ihr noch ein paar braune Bricks über, die könnt ihr für was anderes verwenden, man braucht sie nicht wirklich als Führungsschiene, also da wäre mein... Feedback an den Designer, die paar Dinger weglassen, ansonsten gibt es da nichts, was an dem Set, irgendwie an Verbesserungsvorschlägen zu machen wäre. Wie gesagt, ich würde überlegen, mir das mit dem Boy. Gut. Kommen wir summa summarum zum Fazit. Grundsätzlich, das Set hat eine UVP von knapp unter 180 Euro. Bei dem Teilevolumen ist das ein wahnsinns preis leistungsverhältnis aus meiner Sicht hätte Bluebricks ohne Probleme, nur zwischen uns mal gesagt, und hätte ruhig 20 oder 30 Euro mehr nehmen können. Ich hätte trotzdem noch ein gutes preis leistungs attestiert. Es ist, das sagte ich auch schon beim Gasthaus, man muss halt wissen, auf was man sich einlässt. Man bekommt eine reine PDF-Anleitung, man bekommt einen sehr, sehr schlichten Karton mit Umsungs Umzugsscharmen und man bekommt vor allem, und darüber müssen wir kurz reden, man bekommt die Teile eben nicht nach Bauabschnitten sortiert. Zwei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, dass dieses Bluebrick-System, nicht nach Bauabschnitten zu packen, hier bei diesem Set langsam sich seiner Grenze nähert. Ich sage Grenze, es hat die Grenze nicht überschritten. Meiner Meinung nach ließ ich das hier noch gut machen, aber ich würde mal behaupten, hätten sie den Bergfried gleich mit drin, 7000 Teile, da wird es dann irgendwann unangenehm. So war es so, dass ich äh, unsere Küche geplündert habe, 20 Tupperdosen oder so. Tupperdosen haben aus meiner Sicht den Vorteil, dass die, also die wir jedenfalls haben, sind sehr hochkant. Anders als so Schalen oder sowas, vielleicht sogar runde Kunststoffteller oder Pappteller, was manche Leute verwenden, das ist ja noch platzintensiver. Zum einen hätte ich hier im Stream Probleme gehabt, das auf diesen Tisch zu bekommen. Ich glaube allerdings bei der Teilemenge kommt man, wenn man es zu flach sozusagen alles baut. Das erleichtert zwar beim Suchen, aber dann muss man halt auch immer, wenn man immer mehr Quadratmeter im Beschlag nimmt, dann wird es auch körperlich immer anstrengender, am Ende an alle Teile ranzukommen. Also deswegen da ist langsam, wir nähern uns da der Grenze. Aber ich würde sagen, hier mit diesen 5000 Teilen kann man das noch gut machen. Natürlich ist die reine Teilanzahl auch nicht im ausschlaggebend dieses Set hat zwar nicht so viele Farben drin, es ist allerdings sehr, hat eine sehr sehr hohe Teilevielfalt. Also ich würde mal behaupten, wenn man so klassische Mikrosets nimmt, so Stadtpanoramen, lego architecture mäßig, da kann man viele Teile reinballern, weil am Ende des Tages sind da sehr sehr viele Gleichteile drin. Also was ich beim Weißen Haus, was ich auch hier auf dem Kanal gezeigt habe, sind wahnsinnig viele 1 x Plates in Weiß und äh, Trans-Black drin. Da hat man die Probleme nicht so arg. Hier ist eine ganz starke Teilevielfalt drin, alle Arten von Bricks und Slopes und Plates, das volle Programm, da wird man an seine Grenzen stoßen, denke ich, wenn man da noch viel weiter gehen würde. Aber insgesamt, summa summarum, kein Thema ähm, bei diesem Set. Ich würde grundsätzlich aber dringend davon abraten, das zu tun, was ich bei dem Gasthaus mit 1700 Teilen noch gemacht habe. Nämlich einfach alles auf den Tisch auszubreiten. Wenn man das hier macht, ich glaube, da wird man nicht glücklich. Es sei denn, man sagt sich, ich will da, was weiß ich, 12, 13, 14, 15 Stunden sind mir zu wenig. Ich will da 30 Stunden Spaß haben. Okay, dann kann man das machen. Oder wenn einem einfach das Teile suchen Spaß macht. Wer aber das nicht zu seinem Haupthobby gemacht hat, sondern das eigentliche Bauen, dem empfehle ich, sich die Zeit zu nehmen und sehr gut zu sortieren. Sortenreihen waren es vielleicht vier oder fünf Tüten. Ähm und dann sind es vielleicht, weiß ich nicht, 30 Tüten, die nicht sortenrein sind. Also da kommt man nicht drum herum, sich ein Sortiersystem zu überlegen. Ich empfehle hier immer das Brickling-System. Das heißt auch nicht nach Farben erstmal erstrangig zu sortieren, sondern nach Teile Form. Denn Farben, wenn man, was weiß ich, all, alles schwarz zusammenkippt oder tan, das ist dann schon richtig schwer zu unter, äh, auseinanderzuhalten fürs menschliche Auge. Während wenn man nach Steine Form sortiert, aber unterschiedliche Farben in einer Packung hat, dann ist es sehr viel einfacher und dann einfach je nachdem, wie viel Platz man hat, wie viel Dosen man zur Verfügung hat, wird es dann detaillierter. Das kann man sich dann überlegen. Also das wäre meine Empfehlung, ähm, da so ein bisschen die Bricklink Struktur anzuwenden, um die Teile zu sortieren. Gut. Summa summarum. Ist es ist ein Set, das sehr, sehr viel Spaß macht zu bauen. Es ist ein Set, wenn es erstmal da steht, das einfach nur beeindruckt. Es ist für mich persönlich das beeindruckendste Klemmbaustein was ich bisher gesehen habe. Und ich kann auch berichten, selbst meiner Frau gefällt es, die sonst für Klemmbausteine nicht viel übrig hat, soll ich ausrichten. Vor allem der ganze Grünkram gefällt ihr wahnsinnig gut. Jeder, der das Set bisher gesehen hat, ist begeistert. Es macht einfach Freude, es anzuschauen. Es macht Spaß, es zu bauen. Und man bekommt es zu einem super preis leistungs -Verhältnis. Und es wird sicherlich das Kronjuwel meines geplanten Mittelalter-Displays sein, wo natürlich auch das Gasthaus mit reinkommen wird. Mit diesem Set feiert Bluebrick sich selbst. Denn es steht für alles, was an ihrem Konzept richtig ist. Steine bombast ohne Rücksicht auf Verluste. Sie müssen nicht auf Produktionskosten achten, sie haben niedrige Herstellungskosten, sie haben nicht den Overhead eines Großkonzerns und das wird eingesetzt, um in dieses Set die Steine Massen reinzupacken, die dort reingehören, damit wir alle als Klemmbausteinenthusiasten enthusiasten mehr Freude an diesem Set haben. Dieses Set hat keine Angst davor, eine Nische zu bedienen. Mittelalter, Erwachsenen-Zielgruppe. Es ist ein Design, das nicht flach geklopft ist, damit das auch in wirklich jedem Zielmarkt auf der Welt funktionieren kann. Es hat keine Lizenz, keinen Marken drumherum, kein marketing Brimbamborium. und alles im allem ein wahnsinns preis Mit diesem Set feiert Bluebrick seinen Ansatz und zeigt der Konkurrenz den ganz großen Stinkefinger. Boah, ist das arrogant. Und meine Güte, hab ich Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen.